Der Squeezys Barbecue Bert chillt am liebsten im Garten und liebt ein gepflegtes Barbecue. Ob als Produktbeigabe, Geschenkartikel oder Sammelobjekt. Barbecue Bert begleitet jeden Grillfan in den Feierabend. Bert genießt das Leben und das sieht man ihm an. Immer ein Lächeln im Gesicht und mit seiner ruhigen, gelassenen Art dient er als wirksamer Ruhepull für seinen Besitzer. Sein Erfolgsrezept zum Abbau von Stress?